Ding. Ding. Ding. Ding. Die also. Aufzeichnung hat gestartet, wird wie immer auf YouTube gestellt. Die, das ist der letzte Kunsttalk, den es jetzt gibt. Heute ist der 31. 31. März und dauert wie immer eine Stunde. Und wir fangen jetzt mal an. Die mhm. anderen können sich ja dann dazu schalten, wenn sie mögen. Und es ist ja so im Hintergrund oder auch im Vordergrund, wie geht jetzt weiter? Und ähm, was haben wir da so für Wünsche und Vorstellungen? Und bei mir hat sich eben abgezeichnet, dass ich da so einen kleinen Change mir wünsche. Und äh, jetzt gerade im Vorgespräch haben wir schon mal angefangen. Mal gucken, dass wir da den Faden wieder kriegen. Also es entspannt sich äh, da so eine, wie, wie soll ich sagen? Eine Spannung, also die entspannt sich nicht, sondern die baut sich gerade auf. Eine thematische Spannung zwischen Birgit und mir, ähm, zwischen so zwei Ansichten, könnte ich sagen. Ähm, also ich hatte mir gewünscht, dass ähm, in Zukunft oder öfter, sagen wir mal, das muss ja jetzt auch nicht durchgängig sein, aber öfter der subjektive, also der sub subjektive Bezug ähm, deutlicher wird, wenn jemand ein Thema einbringt. Also warum ihn jetzt gerade dies und das beschäftigt oder wie es ihm gegangen ist, das und das herzustellen oder irgendwie so, also als Einstieg, als Einstieg in so ein Thema und ähm, dass man sich von dort aus halt dann nähert, ähm, das Ganze zu erweitern, also von der Person weg auch ähm, und dann in allgemeinere Bezüge oder abstraktere Bezüge auch oder ähm, eben, wie du jetzt gesagt hast, Birgit, äh, also das, dann hin zum Kunstwerk an sich sozusagen. Na? Jetzt lasse ich dich mal äh, deine Gegenposition nochmal. Also ich finde, das ist, ähm, also ich werde ja jetzt in irgendwie so eine Spannung getrieben. Da wollte ich gar nicht hin, mhm. äh, weil ich habe das empfinde das jetzt nicht, ähm, so dass ich äh, jetzt da so eine Spannung so ganz stark eröffnet. Es ist einfach nur die Frage, die ja auch, ähm, wenn man die ganzen Kunsttalks, also die verschiedenen ähm, Sessions sich anschaut. Ähm, ist es ja schon so, dass es äh, um das Zusammensein ging und um das Über Kunst sprechen? Und die Frage, die sich dabei stellt, ist, sprechen wir in erster Linie über den Künstler in seinem Sein und seinem Schaffen oder sprechen wir über den Gegenstand der Kunst oder das Kunstwerk oder das schöpferische Werk oder wie auch immer das jetzt heißt, mh, dass der Künstler ganz unabhängig vielleicht oder... Äh, gar nicht mehr in Zusammenhang mit seiner Person herstellt und der Öffentlichkeit preisgibt. Also ich glaube nicht, dass, es, ähm, dass jeder Künstler noch wirklich wie stark subjektiv mit seinem ich sage jetzt mal Kunstwerk, was immer das ist, ob das Musik ist, ob das ein ähm, Gemälde ist, ob das äh, eine Videoinstallation ist, ob das eine Rauminstallation ist, ob das eine Skulptur ist, Plastik ist, so weiter. Ich glaube, dass es schon auch Künstler gibt, die äh, fertigen das, die äh, trennen sich davon, die veröffentlichen das und dann geht, also äh, beginnt das. Ja, die Biografie des Kunstwerkes, also das macht dann seinen Weg, das kauft dann vielleicht irgendjemand, das wird von A nach B verschifft, das wird irgendwo gelagert, das wird vielleicht auch gesammelt, das bekommt irgendeinen Platz in einer Sammlung, wie auch immer. Also das würde mich mehr interessieren, den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, der subjektive Lebenslauf, wenn es das überhaupt gibt, vielleicht ist das jetzt ein, der falsche Begriff, also die Biografie des Gemäldes oder des Bildes oder des Textes oder ja, des Kunstwerkes würde mich persönlich mehr interessieren als ähm, die Biografie oder Vita und der Lebenslauf oder der Bezugsrahmen oder die Autorenschaft des einzelnen Künstlers. Mhm. Also die Autorenschaft und äh, die, äh, der Impuls, aus dem heraus heraus das äh, entsteht, äh, also was ich mache. Ich, äh, Autorenschaft hat, hat für mich sehr viel damit zu tun, dass ich, dass das, so, das ist so ein Machtding, äh, äh, in dem ich also etwas setze und äh, womit ich dann sozusagen die, dieses äh, Werk äh, oder was ich da äh, gerade vorhabe. In, wie so ein Vektor in die Welt äh, äh, vorantreibe, hineintreibe. Und äh, die Impulse, aus denen ich heraus arbeite, die bleiben damit verwoben. Ich, ich kann also im Grunde für mich sehr schwer trennen, so weit, dass ich sogar sage, ich, ich möchte viele Sachen eigentlich gar nicht weggeben, weil das ist noch nicht so weit, ähm, so dass diese Biografie des Werkes als ein eigenständiges, äh, zu Ende geborenes, äh, für manche meiner Sachen gar nicht äh, ansteht, nicht? Das ist so. Äh, und, und von daher ist so, gerade wenn ich als Künstler darüber rede, äh, sind, sind, sind beide Pole äh, mal mehr, mal weniger stark äh, nah beieinander oder Manchmal auch wirklich wahnsinnig weit auseinander. Also manche Sachen, die habe ich weggeschenkt und jetzt wundere ich mich, wenn ich dann zu Besuch bin, was da an der Wand hängt und dann fällt mir ein: Ach Gott, das äh, hm. war ja ich. <lacht> das habe ich ja gemacht. Und äh, oh, gar nicht schlecht, oder? Hm, hm. Also das wäre jetzt wieder oh, ach, eher nicht. das, was, was Birgit so. meint hat. Ne? Ja, aber ich äh, rede hm. über das, was Birgit meint als äh, ein, ein subjektive, als eine subjektive Beziehung. Das finde ich auch spannend, ja, weil ja. Äh, ich werde mich ja nur partiell dann in so einen Kunstwissenschaftler verwandeln können, weil selbst wenn ich noch so viele Bücher gelesen habe, weil ich ja äh, nicht einfach betroffen bin, sondern äh, Ur Ursprung für sowas bin nicht? Also, und äh, mich, mich davon auch nicht lösen werde. Also egal, das, es gibt ja rechtlichen Rahmen, sogar der mir Rechte beim verkauften Werk sogar Rechte gibt, also es auszuleihen zum Beispiel, oder dass es eben nicht nicht misshandelt zerstört, oder zerstört wird oder äh, sowas alles, nicht. Also da gibt es eben tatsächlich einen rechtlichen Rahmen, also Vorsicht, ein Kunstwerk zu kaufen. Nicht? Äh, ja. Ich hänge da dran, ne? Und äh, wer mir wehtut, nicht? dem kann ich kommen. Ne? So. Hm. Also das ist natürlich. Äh, auch eine Machtfrage, auch das, da fängt das mit der Autorenschaft an, dass du hingehst und sagst, ich bin der Autor, ich bin der Urheber, nicht? ich bin äh, und so, aber äh, das, das, äh, da spiegelt sich diese, diese Seite, der äh, die, ich, die ich eben geschildert habe, dass es eben, dass ich eben auf eine gewisse Weise tatsächlich ein Ursprung bin, also eine Quelle in, innerhalb von vielen Quellen, nicht? also äh, also ist ja im Grunde so, dass ich ja an der Spitze eines Flusses äh, immer neu entspringe, so, und äh, andere auch. Es ist eben nicht die Urquelle, aber es gibt eben schon so ein Stück vorbereitende Geschichte außerhalb von mir, die mich geformt hat und so. Also man, ich meine das jetzt nicht in dieser äh, Form, als wäre ich also ein, ein gottähnlicher Schöpfer oder so. nicht. Aber äh, ich bin in so einem Schaffungsprozess äh, äh, an einer Stelle involviert, wo Potenziell spannende neue Sachen passieren, nicht so. Und da habe ich auch eine Pflicht, das wahrzunehmen, meine ich jedenfalls. Also, so hänge ich bei beiden von euch, nicht? Das ist so. Also, ich kann, aber das heißt ja im Grunde, wenn wir jetzt mal wegen Porträt von Birgit gesetzt bekommen, dann ist mir das auch Recht, also da weiter drüber nachzudenken auf so einer sachlichen Ebene und sei es nur darum, dass sie sagt, also ich interessiere mich für, für Porträts, obwohl ich natürlich wissen wollte, warum und so, nicht? also wieso, wie kommt das überhaupt zu diesem penetranten Interesse nicht? <lacht> und äh, diese Raster und so, das ist natürlich dann genau wieder genauso, nicht? dass ich hier dann beide Seiten haben möchte, so, das so weit von meiner Ferne entfernt ist. Ich glaube auch, ähm, das ist ein bisschen missverständlich mit diesem Subjektiv. Ne? Ähm, also, wenn jetzt Birgit sagen würde, ich interessiere mich für Porträts. Äh, und vorher habe ich mich für XY interessiert. Was weiß ich, für Architektur oder irgendwas anderes, ja. Ähm, also in dem Moment haben wir ja schon einen Raum aufgemacht. Ne? Also da geht es ja schon weg von, von deiner Person. Verstehst du, wie ich meine? Also das, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich würde es jetzt mal einfach so sagen. Das Subjektive ist ja eigentlich gar nicht, ist nie subjektiv. Ja, das ist vielleicht, so könnte ich das sagen. Das Subjektive ist gar nicht subjektiv. Also im Subjektiven spiegelt sich ja immer das andere mit. Zwangsläufig. Also wir haben nichts originär, eigenes, subjektives. Nichts, gar nichts. Aber wenn, wenn man jetzt, was ist denn dann die Geschichte gewesen, die Blatschenka äh, letztes Mal erzählt hat, wo sie das äh, Bild, das blaue Bild, ja. äh, äh, gezeigt hat mit, mit dieser äh, diese, mit dieser großen äh, Symbolik. Nicht? Ja. Da, das, da war doch das Bild zusammen mit einem Narrativ Aha. und äh, irgendwie gehörte das so sehr zusammen, dass ich äh, die Symbole eigentlich gar nicht hätte loslassen wollen, weil dann wären die äh, relativ schnell äh, so, wie so versandet oder so. Nicht? Dann hätte man äh, diese Einzelteile und hätte die dann relativ willkürlich interpretiert. Aber halt durch, die, äh, durch die Geschichte, äh, da hat sich beides gestützt und war plötzlich sehr spannend. Sogar, sogar die Beiträge, die von uns kamen. Nicht? Also äh, fand ich äh, äh, sozusagen so: Das war so eine Ummantlung, die, die, äh, die das Bild. Äh, äh, bewahrt und, und äh, mitgeformt haben, das war da fand ich durch den Talk ganz stark sichtbar, äh, erlebbar. Ja, also ähm, du hast das jetzt irgendwie im Anschluss von dem gesagt, was ich gesagt habe, mhm. mit aber, also was ist denn da das aber? Oder ähm, ähm, Also für mich passt das gut. Mhm. Also warum aber genau, ist vielleicht einfach, mal gut, also man, es gibt ja dieses, äh, dass man, das ist so ein Füllwort auch teilweise geworden, mhm. nicht um an, anzuschließen, aber ist vielleicht auch nicht immer geschickt oder m, gedankenlos. Ich fand, äh, die, die, äh, ich, ich fand dass das objektive Dasein dann eben an der Stelle sehr stark äh, also ja, genau, das war der, der Grund. Ich habe mich gefragt, äh, wie, wie, wie weit muss so ein Narrativ gehen, um Subjekt, als subjektiv empfunden zu werden? Genau, das war Aha. der Punkt, an dem ich da, an dem ich da äh, mit dem äh, hmm", Gespräch habe. Aber es, hab. geht es da nicht in erster Linie um Intersubjektivität? Also auch das, was, auch das, was Naomi ähm, angedeutet hat, sie hat es gerne ja, mit so einem Einstieg und so einer Einführung, damit es nachvollziehbarer wird, damit es nicht einfach wie so ein, ich sag jetzt mal, einfach wie so reinfloppt mhm. und äh, irgendwie so verspringt und hin und her und düdüdüd, sondern dass es mehr um Intersubjektivität geht, also dass man so wie gemeinsame Ebenen schafft, auf denen man das wie äh, auffächert oder ausstreicht oder äh, entfaltet, äh, damit es für die Einzelnen und vielleicht auch die Zuhörer oder die Zuseher oder die Beobachter nachvollziehbarer wird, Also ich denke ja nicht für, an die Zuschauer, das versuche ich zu vermeiden. Ne? Ah, okay. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ähm, Nochmal zu dem Beispiel von Blachenka, das finde ich halt ein sehr schönes Beispiel. Also genau, da ist genau das passiert, was ich gemeint habe. Ne? Also es ist, was äh, im Außen passiert, also die Corona-Geschichte. Ne? Äh, die ist getroffen auf ihre, jetzt in dem Fall mehr physische, äh, ihre physischen Gegebenheiten. Äh, sie ist aber auch getroffen auf ihre, Gestalt, auf ihre Gestaltungslust, sag ich mal, und auch ihr Vermögen. Ne? Und ihre Lust, mit Farben und Formen umzugehen und mit Symbolen und mit all diesem. Und ähm, dann war da noch so ein Horizont, dass sie ja eigentlich eine Lesung machen wollte und äh, das dann als Plakat dastehen sollte. Also da waren so ganz viele Sachen gleich da. Ne? Ähm, und also die eben, also diese Netze finde ich halt interessant. Vielleicht ist es so besser formuliert. Ne? Also wie, wie so Kraft, das, wie, wie so Kraftwellen, ne? diese von allen Seiten kommt da was ne? und trifft sich an irgendeinem Punkt X ne? und dann passiert was, ja. Und ähm, das fand ja die Platschanka, die macht das, die macht das halt. Ich glaube, die hat es schon öfter mal so, so in die Richtung gemacht. Die, die bindet das halt sehr auch an, an, an sich selber an. Das gefällt mir halt. Ne? Oder das macht es mir viel leichter. Vorher war dieses äh, mit dem Grabstein und dem äh, ja, Maler, ja, ja, alles, Genau, äh, genau. So, ja. Und das war ja. eine Wahnsinnsüberleitung von ja. den Turm. Ja. Ja. Und so, die, mhm. äh, ja, jetzt hat man äh, in dieser Situation eben viele äh, Richtungen, nicht? die äh, also erstmal mhm. in der Situation verdichtet sind. Und jetzt kann man zum Beispiel sagen, äh, ah, also jetzt ist dreimal das Wort Symbol gefallen, nicht? also und dann kann einer sagen, ist es nicht mhm. vielleicht doch eine Allegorie. Und in dem Moment kommt man also in einen ganz, andere, ganz ja. anderen Bereich, nicht? Genau. und das fände ich nicht schlimm, wenn dann genau geguckt würde. ja eigentlich, wieso reden wir hier von Symbol? Nicht? Aber weil und weil was man könnte ja auch sagen, dann? nicht Allegorie, man könnte auch sagen, das sind Aphorismen. Mhm. Zum Beispiel. Aber das wäre aber dann. Äh, so Beispiel, ne? um ja. was, was Andreas sagt. Ne? Ja, genau. Wie sich dann so, du, wenn ich, ich, halt, ich halt plötzlich in eine andere Richtung ja, entwickelt. Aber spannend, dass, genau. Ja. Dass, also, dass man dann auf einmal drei Sachen hat. Und dann hat ja, man, genau. Ne? Ja. Und, und ich fände nicht schlecht, wenn man da geht dann eben mal nach äh, Wikipedia oder holt Buch aus dem Regal, das fände ich gar nicht schlecht, äh, weil das eben eine Dimension ist, die da ist und die einen verbindet mit ähm, ja, der, der Kunstgeschichte mit ja. also Theorien so und so ich am meisten das ist schlimm. In Pulte, ne also ich ich ich gehe nicht irgend ja gut das stimmt auch nicht ganz also manchmal hänge ich mich an irgendeinem Thema fest und recherchiere dann wirklich an dem Thema lang in Büchern ohne Menschen ohne, ohne äh, Gespräche aber genauso gut ähm, Geht es eben auch so, ne, dass wir jetzt mein, meinetwegen über Symbole sprechen und dann ich denke: Oh Mann, da muss ich noch mal da und da und da war doch mal das und dass ich dann von da aus äh, weiter gucke ne, nach dem Gespräch? Was ist jetzt los, Birgit? Ähm, ja. Ist dein Kopf müde geworden? Nein, und ich muss nur mal irgendwie, also äh, der ist so ein bisschen überstreckt, den muss ich zwischendurch mal ein bisschen ja, hängen lassen. Ja, verstehe sonst, ich. Sonst, die äh, die halt Bananenhaltung ich vom nicht. Rücken mal umgerichtet. Genau, und das ich bin, bin ich ja unten. nun auch, hier. Ja. man sieht es ja keinen. Aber, äh, aber ich finde, ich fand die Frage auch berechtigt, weil ich auch dachte, äh, es kann auch so sein, mein Gott, oh Gott. Nein, ja, genau. Eine, ich die Bücher <lacht> habe ich noch gesehen vorhin. Da dachte ich, jetzt ah, geht es ihr gut. Ja, genau. <lacht> geht es immer gut. Mir geht es ja. die ganze Zeit gut. Natürlich habe ich mich nicht in die komfortabelste Situation jetzt gebracht in diesem Smart-Setting. Aber, aber selber schuld, ja. Das ja selber so aber sie ist toll. Also, ich mag das. Ich mag vor allem, wie deine. Deine auch. Fußflügelchen über deinen Schultern. Ich finde das auch total total so. cool. <lacht> ja. Ich auch. Das das Aber ich hatte mir, das, hatte mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Auf die Dauer ist es da vorne anstrengend, anstrengend mit dem Kopf hier allerdings. Ja eh, du müsstest so eine Stütze haben irgendwie. Ja, ja so. Aber wenn ich so mache, dann finde ich das so... Mm. Ja, das... Uh -huh. Nee. Genau. Aber, Aber da sieht man doch, wie schön das ästhetisch kommuniziert. Ne? Sofort so... Ja klar, ja, Körpersprache stimmt, ist ganz stark, immer. Aber witzigerweise, dass das eben übers Internet äh, gestört von Millionen Bots, die dasselbe wollen, irgendwie, so, und, äh, <lacht> irgendwie äh, dann doch äh, überkommt und Körper Körpersprache und Körperlichkeit mittransportiert in, in einem Maße, wie das Telefon das vielleicht gar nicht machen würde oder so. Und na gut, aber da ja gut, da das ist, wäre eine Überleitung zur Technik, aber das will ich, will ich jetzt noch gar nicht, weil ich möchte noch mal zu dem zu dem, was wir eben gesprochen haben. Ja. Also das Bedürfnis, was ich jetzt meine zu verstehen ist, dass man dem ruhig mehr nachhängt, dass also im Grunde diese dieses, dieses forschende eindringliche das aus der Situation heraushebende Arbeiten, nenne ich das jetzt mal, nicht? dass das äh, vielleicht also äh, mehr, mehr, mehr betont werden könnte. so Die Frage ist, jetzt sind wir zu dritt, mhm. wie das wäre, wenn wir jetzt zu sechst wären. Mhm. Mhm. Äh, wie weit sich... Mehrere Leute darauf einlassen würden und darauf einlassen könnten, ähm, da dann mitzumachen, weil ich finde, dieses Mitmachen äh, fände ich also sehr fruchtbar. Die, die, also Klammer auf, mir kommt das so vor, als wären wir in so einem Anfang und hätten jetzt sozusagen so ein Bündel von Erfahrungen, ähm, oder so, es gibt so ein bei, bei, bei Musikimprovisation gibt es so einen Moment, wo alle nach den Instrumenten greifen und dann äh, macht jeder mit seinem Instrument Erfahrungen, dann merkt er, dass ihn die anderen stören, dann wird er lauter, nachher hat man also einen riesigen, lauten Wust, nicht? Weil keiner natürlich auf den anderen hört, sondern nur auf sein Instrument, nicht? Und, mhm. und jetzt haben wir auf einmal so eine Situation, wo man vielleicht anfangen kann, aus dem, was wir jetzt bisher erfahren haben, äh, konzentriertere oder gestalterischere äh, Früchte oder äh, Folgerungen zu ziehen. Aber das war jetzt so klar dazu. Mm. Um. Also mich würde nochmal die Position von Birgit nochmal, äh, kannst du die noch ein bisschen ausführen? Also worauf es dir da ankommt und was du äh, gleichzeitig damit dann eher vermeiden möchtest und warum? genau. <lacht> ähm. <lacht> Ähm, vielleicht äh, vielleicht gehe ich noch mal zurück, jetzt einfach, wo ich so zuhöre, zu den Symbolen. Mhm. Für mich ist das zu wenig, sage ich einfach wirklich, ähm, oder für mich wäre das zu, zu begrenzt, ähm, Kunst einfach nur auf die Übertragung von Symbolen zu... Das war auch nicht gemeint, Ja, ne? okay. Ja, aber vielleicht ist es gut, einfach das mal zu sagen, mhm. auszusprechen. Um dann darüber klar eine Einigung zu haben, also eine Zustimmung zu haben, nein, so war das nicht gemeint, das ist zu wenig. Also, ja. dass es nur eine Übertragung von Symbolen ist ist, ist, ist uns jetzt rein heute irgendwie vollkommen klar. Hm. Das heißt ja. also auch... Aber in dem Moment, wo es also dieser Aspekt auftaucht, ja. ist es nicht schlecht, dem nachzugehen. So rum, ne? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen, wenn du jetzt sagen würdest in einem Talk, ich möchte jetzt dieses Thema mit den Symbolen aufgreifen. Ja, das würde mir dann auch reichen. Also das ist jetzt nicht so, dass, du das, dass ich jetzt die Erwartung hätte, du müsstest das da mit deiner Biografie verknüpfen. Das, hm. dass das Ja, weiß auch nicht. Vielleicht klingt das jetzt widersprüchlich. Ne? Also darauf könnte ich mich gut einlassen. Das ist spannend. Ne? Also aber dann, aber man wenn, wenn könnte das, zum Beispiel ja. Ja, wenn wir, wenn wir das jetzt auf die, wenn wir es jetzt begrenzt, ich sag mal jetzt einfach nur, oder fokussieren würden auf die Symbole, mhm. ähm, dann wären wir ganz schnell bei der Kommunikation und dann wären wir im Prinzip auch bei Václavik, ganz einfach. Mhm. Und dann wären wir, wir können ganz auch ganz sein, wir können ja. auch bei der also, Jung sein und weißt du, du so deine, Rutsch, deine Rutschbahn, genau. aber Ja, äh, weil dann wären wir ganz schnell bei Inhaltsanalysen <lacht> und wären weg von der Form und... Nee, äh, von Blazenka. Genau, wenn wir ganz so. Und dann sind wir bei so einem ganz kleinen, wo mit der Analyse, das hatte, glaube ich, ähm, hat, glaube ich, Günther in einem der ähm, letzten, ich weiß nicht, welcher das war, ich glaube im sechsten, im sechsten Kunsttalk oder so, oder im fünften, keine Ahnung, aber wir war schon länger her, hat er ja gesagt, ähm, wenn man sich auf die Analyse versteift, hat man vielleicht maximal 20 Prozent von dem gesamten, also analytisch kann man der Sache mit der Kunst Aha. ja sowohl inhaltlich als auch formal nicht irgendwie ähm, der Sache näher kommen. So hatte ich ihn da ja. verstanden. Ja, deswegen wir, haben wir ja diese offenere Reform, weil dann kreist man wenigstens äh, ein paar Runden mehr um den heißen Brei und äh, versucht den oder grübeln, das ist ja um die Warum? Nicht man kann nicht... äh, ja nehmen wir an jetzt ein anderes Beispiel. Du hast dich also hinter dieser äh, zugeklebten Linse äh, bewegt. Ja. Nicht? Und es gab eben ein, ein Bild, was die ganze Zeit ein Bild war, ein bewegtes Bild, ein, ein Farbspiel, äh, eine äh, ein Schleier, eine was auch immer. Ein Fiesn, ein fluides Subjekt. Ja, so fluide war, aber das war ja eine sehr, das war ja mehr so Milchglasscheibe. So. Aber gut, da, aber genau, ne? da wären wir jetzt genau auch bei einer Sache. Ich finde, das wäre, hätte sich gelohnt, das entsprechend wie jetzt Platchenkas äh, Beitrag, nicht? das entsprechend zu bereden. Nicht? Ich hatte nachher richtig Entfremdungsgefühle, so, äh, was ist das jetzt so für eine seltsame Geste und so? Aber äh, dann ist mir jetzt eingefallen, nein, es war viel, viel äh, äh, schwieriger und, und auch ein etwas größerer Verlust, weil wir da nicht drüber geredet haben. Und äh, mein Bedürfnis, mich mit Godot über die Musik zu unterhalten, war eben mehr und gleichzeitig weniger, weil mein Bedürfnis war eigentlich über diesen Auftritt mich zu unterhalten. So, und äh, wenn jemand äh, etwas anbringt, in was für einer Form auch immer, dann ist das ja im Grunde ein, ein Gesprächseinstieg. Ja. Und, und, und der ist gleichzeitig subjektiv, weil er sich gerade damit aussetzt. Nicht? Also ist ja bei allen, der ist ja selbstwertmachlich. Und dann kann man da ja sagen, also, er oh, ja, traut sich jeder von uns? Äh, oder hat sich eben schon routinierte, routinierte Schutzmechanismen überlegt oder angewöhnt. Und äh, da finde ich, äh, da wäre also eine Menge Mut, Mut von uns und von demjenigen noch äh, nötig gewesen, um das, zu, äh, das aufzugreifen. Und fällt mir jetzt in dem Moment ein, Filterraumsfrage nach dem Format wäre damit auch immer drin gewesen. Was machen wir da eigentlich medial? Also da können wir also, denke ich, äh, genau. weiter und tiefer gehen. Das hat eben so auch die sachliche und die subjektive Ebene in, in, in sich. Ne? So. Also ich sehe das als Verlust, ich sehe das aber auch, dass, dass wir einfach so weit nicht sind, nicht waren. Hm. Nicht, genau, wir sind nicht immer wieder auf das, auf das Bild ja. äh, zurückgefallen oder auf die Musik oder auf ähm, philosophische ähm, Exkurse, wobei diese Feli philosophischen Exkurse oder Ausflüge ja auch nicht äh, richtig hermeneutisch waren. Die haben ja nicht richtig ausgedeutet, sondern da wurden immer wieder neue Kategorien genannt, um, um das zu benennen, was wir irgendwie eigentlich machen und es gab bestimmt auch Wiederholungen, also ich erlebe das auch so, wenn das jetzt so im, ich habe mir jetzt nicht jedes einzelne äh, jede einzelne Session nochmal im Detail angeschaut aber in meiner so Wahrnehmung oder Erinnerung oder was auch immer oder im, in meinem jetzigen Erleben, wie ich es sagen möchte äh, gibt es da schon was, dass wir äh, immer wieder auf das Bild zurückgekommen sind oder auf ein Bild und zwar immer oder häufiger im Sinne von einem Farblichen, im Sinne eines Gemäldes. Sei es nun Puring oder äh, Blatschenkas äh, im letzten Kunsttalk dieses ähm, aktuelle, ähm, ähm, ich nenne das jetzt einfach mal Selbstbildnis in Anführungsstrichen, einer äh, Künstlerin in dieser bedrohlichen Situation, die so halt zurzeit dargestellt wird. Ähm, und am Anfang war es ja das von Erik Hoffmann, das Gemälde, das wir sehr lange besprochen haben, sehr intensiv sogar besprochen haben, wo jeder seine Kenntnis äh, äh, dran geheftet hat sozusagen, mhm. äh, wie... Äh, Aber was heißt das denn jetzt? Also wir sind an der, auf, die, auf, die, auf Bilder zurückgekommen, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, Andererseits höre ich bei, bei Andreas irgendwie sowas wie, äh, wir, sind uns, wir haben uns selber überrumpelt oder sind uns hinterhergelaufen. Also weil, äh, <lacht> ähm, weil äh, eigentlich wollte Andreas ja was zu der Performance mit der Musik hören und nicht äh, zu der Musik allgemein. Und der Godot hatte ja eben auch gefragt, ähm, ja, was willst du denn eigentlich genau wissen? Der, war, der wollte eine fassbarere eine, eine, eine, eine Frage haben. Ne? Und die konntest du ihm eben in dem Moment einfach nicht geben. Ja, und das jetzt im, Nach nicht, genau. Ja, genau. Mhm. Und im Nachhinein merkst du, oh, eigentlich war es ja das, oder äh, eigentlich wäre es ja gewesen, was Birgit jetzt macht, wenn sie da. Mhm. Ähm, also spannend wäre an der Stelle ja, zu sagen, er hat jetzt hier so einen kleinen Film geliefert, machen wir mal eine Filmbeschreibung oder gehen wir da mal drauf, äh, was, was war das für ein Bild, was da jetzt war nicht? und äh, von uns beobachtend her ne? sozusagen äh, äh, zu gucken, was war das denn jetzt, ne? so für dich, für dich, für dich, für dich ne? und dann von seiner Seite, nicht? der ja sozusagen die Rezeption nicht äh, mitkriegt, sondern selber macht, nicht? wäre das dann wieder so, nicht? Oder äh, Themen, also Birgit, du hebst vom, äh, ans, aufs Bild ab. Ich würde zum Beispiel auf Materialität abheben. Ne? Also Materialität, einmal diese äh, Mattscheibe, aber mhm. auch äh, Babs, äh, äh, die Materialität ihrer Bilder. Nicht? Mhm. Ich finde die gleichzeitig schockierend und gleichzeitig beruhigend landschaftlich und sowas. Ne? Mhm. Also schockierend, weil sie dieses seltsam glänzende. Äh, äh, fettig äh, äh, äh, äh, Gläserner hat, so, ne? Mhm. Und, äh, und, und das in Landschaften, also äh, mehr, mehr, würden das wäre die Frage, also andere Planeten vor also äh, auftauchen. Also nicht bei allen den Bildern, sondern bei, bei einigen. Und äh, dann die, das Puring, ne? So, mhm. Das sind also jedes Mal ganz entgegengesetzte Sachen, wobei beim Puring käme ja noch Artistik mit rein. Nicht, Man muss ja also diesen, ich habe mich mal ganz beeindruckt nochmal äh, davon, wie, äh, wie Naomi, äh, wie Jutta, äh, diese, diese Fixigkeit der Bewegung, nicht wenn du das steuern willst. Nicht? Mhm. Also diese, die Aufmerksamkeit, das Gebanntsein, das sind ja alles Elemente, die in dem bloßen Betrachten des Ergebnisses also verloren sind schon. Ne? Genau. Also man müsste das eigentlich performen. Ne? Genau. Damit man das äh, wirklich versteht. Ne? So. Ja, und dem Zusammenhang hat es mich dann auch äh, äh, im Nachhinein, wir, wir sprechen ja jetzt so, ja reflektieren das nochmal, da hat mich das zum Beispiel in der Sequenz äh, ich sage jetzt in Anführungsstrichen geärgert, aber da habe ich verpasst zu sagen, ich meine, ich habe ja Jutta besucht und habe gesehen, wie sie das macht, sie hat mir das richtig vorgeführt in den einzelnen Schritten, ich habe das sogar dokumentiert, dass sie das aber auch genauso dokumentiert, also macht das ja tagebuchartig, sie macht das ja, ich weiß nicht, ob jeden Tag, aber sie macht das ja in einer gewissen ähm, Systematik, also sie geht jetzt nicht einfach, dass sie morgens aufsteht und sagt, ach, heute ist so ein gelber Tag, dann mache ich mal ein bisschen Gelbfarbe, berühre ich mhm. da ins... Äh, in dieses Mitteltieren und dann, ich meine, sie macht das ja auch sehr meditativ. Ich bin da ja eher ein bisschen die Schüttlerin. Ähm <lacht> <lacht> ja, aber das hat ja, das hat eine, der das sehr lange gebraucht hat, mir das auch genau erläutert, wie lange sie gebraucht hat, dieses Mittel zu finden. Ich habe, war da ja ein bisschen schlampig. Ich habe einfach das erstbeste Mittel da aus dem Laden genommen und das damit gemacht. Ja, und siehe da, ich bin auch gleich bestraft worden. Das hat nämlich keine ich sage ja immer Blasen, die heißen ja nicht Blasen, Zellen. Zellen gegeben, Zellen gegeben, hat es nicht. Und ähm, mich hat das wirklich auch an dem Punkt ähm, gestört, weil das ist ihre Form, ähm, ja, das Tagebuch, ich sage mal, wie ein Tagebuch oder tagebuchartig zu dokumentieren und auch in bestimmter, in gewisser Weise damit zu forschen. Und da einfach nicht weiter nach, also erstens das nicht gesagt zu haben ja. und das Zweite ist, ähm, auch nicht nachgefragt zu haben, hey, was ist denn deine Fragestellung? Hast du eine Fragestellung oder in welchem Rahmen ähm, ähm, spielt sich das ab? Ist ja, das man kann an der Stelle genau sagen, es reicht nicht, das Exemplar vorzuzeigen, was dann entstanden ist, nicht? Genau. sondern es fehlt dieser ganze Hintergrund und der hat mit zu erscheinen, damit also die Wertigkeit erkennbar wird. Nicht? So. Genau. genau. Ne, so was. Ja, also. <lacht> Es gibt viele, ich sehe, denke, es gibt viele verpasste Gelegenheiten in der Zeit, die wir da hatten. Aber ich Und, finde, äh, wir haben nicht, ja. wir haben, was wir nicht gemacht haben, ist nur so eine impressionistische Ausbeute. Also damit meine ich, ähm, dass, dass jeder einfach nur so ganz beliebig gesagt hat, wie, wie das auf, auf ihn wirkt. Also ich fand jetzt in den einzelnen Sachen, das seien immer schon längere Sequenzen wo auch Sachen zusammengeflossen sind, wo Sachen verflochten worden sind, wo neue Aspekte entstanden sind. Ja. Beziehungsreich war das, also auch wenn ich dann immer bei beziehungsreich diesen Spruch kriege, nicht, also mein Gott, ist das Beziehungsreich, ich glaube nicht übersehe. Mich Bezugsreich war so. Bezugsreich. Bezugsreich. Bezugsreich. Bezugsreich. Es, gab, es gab viele Fluchtpunkte und es gab viele ähm, Bezugspunkte, fand ich. Man kann im Nachhinein ähm, da bestimmt so ein mhm. ganzes Netz drüber spannen mit so Bezugspunkten. Also ja, es ist das, ja eben ja. mit der Präsenz. Ne? Ähm, also das habe ich so oft, das ist wie im Leben selber, ne? dass man hinterher denkt, oh, hätte ich doch, und da hätte ich doch können, also jetzt nicht im Sinne von Vorwurf, oder Selbstvorwurf, sondern einfach, es fällt einem dann auf, ne? ähm, was man halt verpasst hat. Also mhm. wo man einfach nicht schnell genug präsent war, ne? äh, weil man eben alles Mögliche von vorher äh, mhm. mit sich halt herumschleppt, ja. Vorstellungen, wie es sein soll und wie es sein muss und wie es besser wäre und alles Mögliche. Ne? Und dann verpa mal verpasst. Das ist halt. Einfach. Aber ist vielleicht genau unsere, ja nix, ja. ein das Vorteil ist, unserer Form, dass wir in Serie sind, nicht? dass also alles wieder eingeholt werden kann, wenn man ein bisschen abwartet. Nicht? Dass ja, es, es eben nicht wieder. auf diesen, diesen schnalzenden Zeigemoment äh, erfolgreicher TV-Formate genau. hinausläuft. Dass es ja. also im Grunde, äh, dass das Verpassen zu bemerken auch eine Aufgabe des Publikums ist, das sagt, oh Gott, ey, gehen die aber dran vorbei, an dem, was mm. ich jetzt meinen würde und mm. sowas. Also ich finde das gerade ähm, in dieser Naivität, die, die ja irgendwie seltsam unnaiv, äh, unnaiv äh, unterflossen ist, sagen wir mal so, keine Ahnung, mhm. wie man das jetzt... Mhm. So. Äh, eine gewollte, und, eine gewollte, gewollte Naivität. Ja, das ist dann wirkt dann so ein bisschen so... Äh, <lacht> so, so, so, wie nennt man das? Kokett, ne? so also gewollte Naivität, ja, so, aber das, äh, ja, ja, es ist schon in einer gewissen Weise gewollt, aber wir, wir spielen hier nicht den Naiven, ne? so, das machen wir nein, ja nicht. Nein, nein, nein. Das Stichwort mit den Naiven. Äh, wir hatten uns ja auch geeinigt darauf, irgendwie die Technik re relativ äh, schmal zu halten, ich sage jetzt in Anführungszeichen hier, das über Skype zu machen, niederschwellig, dass sich jeder dazu schalten kann, dass wir es das relativ offen machen, frei, äh, in Anführungsstrichen ungezwungen und dass man ja auch sagen muss, dass es mir heute noch mal äh, sehr zu Bewusstsein gekommen, äh, dass das wirklich so fast Einwandfrei geklappt hat, wir hatten nur einmal was, wo, wo Bilder eingefroren waren, dann haben wir wieder angerufen, dann lief das sofort wieder. Also sind gar nicht größere technische Schwierigkeiten entstanden und es lief eigentlich in einem Zupp so durch und äh ich habe ja heute versucht, verzweifelt, zwei Stunden lang in so einen äh, Videotalk zu kommen, wo das sonst immer lief und auf einmal hat es überhaupt nicht mehr funktioniert und habe auch gespürt, dass wenn mir äh, eben was wichtig ist und ich daran teilhaben will und ich komme nicht dazu, wie, wie entsetzlich das ist, mhm. wie entsetzlich das ist und ich auch. Mhm. wie... Äh, man alles Mögliche probiert und aber dann auch immer, also ich bin dann ja auch vielleicht jemand, der dann immer äh, noch mehr probiert und noch mehr ausprobiert, weil er einfach wenig akzeptieren kann. Das geht eben zurzeit. Mm -hmm. mm -hmm. Oder es läuft zurzeit nicht oder es kann, ne, so und naja, aber es ist ja auch die Erfahrung, dass äh, man das dann sehr oft doch noch irgendwie hinfriemeln kann mit irgendwelchen Sachen, die man vorher halt nicht. Ja, das ist dieses äh, Jahr Selbstgebastelte. Ja. Mhm. Uh -huh. was natürlich auch wieder gut anschließt an diese ganze äh, radikale konstruktive theorie weil wenn man sagt man kann das irgendwie man man kann das irgendwie konstruieren dann will man auch immer versucht man immer wieder das irgendwie zu konstruieren mhm. sich so einzurichten dass es wieder funktioniert also wenn ich da Levi strauss äh, denke, das ist ja auch recht bekannt, wie der den Ingenieur vom äh, Bastler unterscheidet, nicht? dann mhm. wäre das sozusagen die Ingenieursseite, dass man denkt, also ja von Grund her aufgebaut, nicht? also fantastisch begriffen, äh, Millionen äh, Fachleute bauen dieses Netz und äh, ermöglichen es, dass man vom Handy, wie vom Tablet, wie vom äh, Laptop, wie vom, äh, wie ich, also großen Arbeitsplatz, äh, sich äh, miteinander äh, treffen kann, nicht, so mhm. und äh, das funktioniert sogar und dann aber zu merken, aha, also letztendlich steht man also, äh, äh, sagen wir so, sinnbildhaft in der Schlange, äh, weil man plötzlich, also es gibt eine Stockung, es klappt nicht und dann muss man sich äh, da äh, abmühen, dass man rankommt und äh, endlich wieder frei ist, nicht, also ich wundere mich jetzt, dass es auch sowieso jetzt gut geht. Es sind bestimmt Millionen Leute mehr in der in der Leitung und beanspruchen das Internet, als das also äh, noch vor kurzem war, weil es ja jetzt also im Grunde viel Hausarrest gibt und die Leute natürlich das Internet als äh, Kontaktmöglichkeit äh, wollen, nicht? Und so. Und das finde ich auch, es läuft jetzt ganz gut, nicht? Also sogar bei mir, das eins und eins gewackelt, nicht? Besser als <lacht> wir vielleicht haben, fahren die Sonderschichten oder so oder haben schnell noch zweite Leitung oder irgendwie die Kapazitätsgrenze mal eben softwaremäßig erweitern. Ich weiß ja nicht, was für Möglichkeiten wir haben, nicht sowas. Aber da ist dann ja auch die Frage wäre, wie, wie zufrieden sind wir? Also dieses, was wollen wir mehr? Wollen wir mehr? Was heißt mehr? Äh, auch mal auf das Technische gesehen waren ja Vorschläge im Raum, dass man also die äh, Plattform ändert, dass man also von Skype auf was äh, Zoom oder, ja, wie ist das andere, was du jetzt erfahren StreamYard. hast, StreamYard geht, was mindestens den Nachteil hat, dass es kostenpflichtiger ist. Genau. Und äh, wir nicht wissen, wer es bezahlen soll. Er wollen sagt, wir es, wollen wir es anderen, wollen. ich glaube, das auch immer mit Host läuft. Also das heißt, jemand, der hat das, äh, das ähm, wie... Äh, in Regie, so nenne ich das jetzt mal, oder unter Regie. Ich mhm. weiß nicht, wie das äh, ist. Ich glaube, das ist schon, das ist immer auch äh, ein bisschen, mh. also ich müsste mich da noch mehr mit befassen. Bisher war das ja immer so, dass einer dann einen Host hat und der das alles äh, managt und äh, hin und her schaltet und so weiter. Oder bündelt und das ja eben administrativ auch übernimmt. Also ja, P.Mö, der, der war, hatte sich da ja, ich glaube, mit dem äh, Zoom etwas näher beschäftigt. Mhm. Ich kenne Zoom nur aus äh, einem, äh, einer Zusammenarbeit mit einem Freund. Ähm, sehr mager, weil wir eigentlich nur zu zweit sind und uns äh, übers Werden der Webseite äh, verständigen und zusammenarbeiten. Und mehr weiß ich davon nicht. Also der, der weiß da ja mehr von. Ähm, ja, die, die, die Frage ist aber, ist eben so, dass man da nur eine bestimmte Zeit und äh, nur mit einer bestimmten Teilnehmerzahl äh, arbeiten kann. Und, äh, Damit es, wenn es Kosten. Äh, genau. Ohne und dann noch viele andere ich Fragen frage ich sind. Ich mal ganz subjektiv, ähm, was hast du denn, Andreas, wenn überhaupt? Und Birgit, äh, was seht ihr denn für Mängel oder wo denkt ihr denn? Das wäre jetzt noch toll, wenn wir das haben würden als Funktion. Ja. Also bei Zoom ist es so, dass du ähm, den Hintergrund ja mit so einem Greenscreen äh, wählen kannst. Das heißt, du kannst ähm, jetzt hier, ich habe das ja hier, ist Es ist ja. ich habe das nicht mal weich gezeichnet. Also, das Einzige, was ich jetzt äh, noch machen könnte, wäre den Hintergrund weich zeichnen. Ansonsten hm. kann ich hier nichts verändern. Den Hintergrund kann ich jetzt auch erst weich zeichnen. Nachdem ich ein bisschen länger auf Skype bin, haben sie mir diese Funktion jetzt auch angeboten. Am Anfang hatte ich die gar nicht. Das ist das Einzige, was ich hier ändern kann. Bei Zoom kann ich hinten einen Greenscreen machen. Und in diesen Greenscreen kann ich alles einspielen, was ich einspielen möchte. Das heißt, ich könnte dann Bilder von mir zeigen oder Zeichnungen. Ich könnte auch ein Video hinten einspielen, was dann abläuft. Also ich könnte damit mehr künstlerisch gestalten. Aber mhm. es ist natürlich, es ist, es ist wie hier, bloß, dass das dann hier hinten immer, da wo jetzt die Füße wackeln, da wäre dann immer was anderes. Ähm, ich könnte auch diese, ähm, da gibt es so zwei Funktionen, eine Wand, das ist so eine Mauer, da kann ich mich wie in so einer Mauer verstecken und ich könnte dann immer so ab und zu aus dieser Mauer hervorkommen, das ist so eine ganz pfiffige, Installation, aber wenn man das einmal gemacht hat, ich habe das jetzt bei einem und so. ist Chat der Effekt gemacht, verschossen. Ne? Ist ja. <lacht> genau, genau. <lacht> dann ist es auch voll langweilig. Dann ach. hat man Gegenüber das auch gemacht und dann haben wir eine halbe Stunde damit rumgespielt. Ich sage das ach. jetzt ein bisschen lapidar. Ja, äh, ja. Gespielt ja. und dann war der Effekt auch schon, dass man gemerkt hat: ach ja, das ist ganz toll, aber dann. Das hat man dann auch gesehen und dann gibt es schnell so einen Wiedererkennungswert und dann weiß man sofort, ach ja, die benutzt die Funktion. Mhm. Ja, also eine soll es da geben, die mich reizen würde, <lacht> dass, dass man also im Grunde äh, so eine Art äh, Zeichenfläche hat nicht? und wo ich weiß nicht, ob alle oder ob nur einer oder wie auch immer darauf rumzeichnen könnten, das finde ich natürlich spannend nicht? wenn also so mhm. ein, ein kollektives Bild durch gemeinsames Zeichnen mhm. auf einer Fläche entstünde die dann mal äh, äh, Mindmap, mal äh, äh, Telefonkritzelei äh, mal sonst was wird nicht? Entschuldigung, wenn ich, ja, ja. ich kurz inter, unterbreche oder da hineinbreche, das hier ist ja ein Kunsttalk, dann talken wir ja nicht mehr da kann man dazu noch mal sagen. Hier, und das ist jetzt Ach so, der Hammer, ich, den der mal ich jetzt eine Schlange. großen den du da gezeichnet hast, haut und dann ist der weg. Ich male jetzt eine Schlange. Ja, ich male jetzt eine Schlange. Und ich male einen Apfel und dann wirk. Und dann male <lacht> ich eine kleine Kakerlake. Keine Ahnung. Also äh, ich fände das witzig, dass wenn dann also nebenher, neben dem Torken eben auch äh, Hand und Auge, mal, Aber mh, nichtsdestotrotz äh, habe ich so das Gefühl, äh, wenn man will, äh, kriegt man auch mit einfachen Wortmitteln, wie wir sie jetzt nutzen können, auch schon Gestaltung hin. Und muss eben dann, äh, kann sich dann eben nicht auf vor, vorgefertigte äh, eben dadurch auch eingeschränkte Möglichkeiten verlassen, sondern kann dann einfach auch ganz naiv Sachen machen. Also so wie Godot dann eben mal was ins äh, Bild hält und man dann mit ihm beenden könnte, ob das nicht ein bisschen langer, länger halten kann oder ob das so zappelig sein muss. Und man erkennt es ja dann eben vielleicht gar nicht oder was auch immer. Also dass man also tatsächlich äh, Gestaltungsspielräume hat, äh, die, die man wer auch immer will, nicht? also äh, von sich aus einbringen kann so also das mit dem Unpacking da oder wie das heißt also Entpackvorgang äh, ist mir also für mich noch äh, ganz gut in Erinnerung und äh, das sind ja Dinge die die stehen einem frei zu machen und das wäre dann die Frage äh, inwiefern ob man da dann eben dann guckt und sagt also ah das war jetzt auch interessant dann kann man da noch mal drüber reden also, nicht da äh, ja von daher weiß ich nicht, ob man dann äh, das, das technisch ausgefeiltere braucht. Ja, was sagt ihr? Was ich noch sagen wollte, was mir noch aufgefallen ist, was wir machen ja so ein bisschen wie rekapitulieren der einzelnen Session, was mir auch noch aufgefallen ist, dass wir es echt durchgehalten haben, von Anfang bis Ende, ohne Aufstellen von großartigen Regeln. Ja. Mhm. Also wir sind gar nicht so regelgeleitet vorgegangen, sondern eigentlich das hat sich so mehr oder minder ja, ergeben und zusammengefügt. Gut, wir haben viel experimentiert mit der Zeit, ne, Vorlauf, dann mal länger, dann mal kürzer. Aber im Prinzip haben wir uns keinen, oder ihr müsst mich da korrigieren, ich meine mich dazu erinnern, wir haben keine expliziten Regeln aufgestellt. Mhm. Wunderbar. Es ja, es gab natürlich immer so ähm, Regeln, die schon mitgeschwungen sind, wie keinem anderen ins Wort fallen, jemanden aussprechen lassen, also sowas ist, ja, den sind, Sachen sind wir schon irgendwie gefolgt, weil das bestimmt jeder auch mitbringt. Wobei ja, es auch mal darüber gehen konnte, das finde ich dann aber auch gut, nicht dass man eben dann sagt, jetzt in der Situation, dass ich da mal fünf gerade sein und der andere muss nicht lang um Entschuldigung bitten. So, das finde ich dann auch, auch in Ordnung. Aber die tatsächlich, also fair, so eine Fairness in der, in der, im, im Umgang. Ich, ich denke an das, was, was Stefan mit seiner Critical Mess geschichte da am Laufen hat, dass das auch mit ganz wenigen Leuten klappt. Mhm. So, dass man also jeder vernünftig an der Stelle, an der man meint, es entsteht also eine, eine wie ist das? Wie sagt man das, eine schwierige Schwierigkeit, eine, man kann voraussehen oder man kann bemerken, dass da jetzt was hakt. Nicht So dieses Beispiel, dass die, die Leute fahren alle und die, die an der Straße vorbeikommen, wo andere Autos reinfahren könnten, die steigen immer kurz vom Rad und sagen, hallo Leute, wir sind gleich wieder weg ne? und äh, sind dafür gar nicht beauftragt, sondern machen das, weil sie gerade Verantwortung übernehmen. Und ja. das fand ich war äh, hier auch so, dass man also das... Äh, äh, und Günther äh, sagt dann also hier, ich bin aber dafür, dass jetzt also die Birgit ihren Text vortragen kann. Äh, andere Leute, ich zum Beispiel, waren dann gar nicht sicher, ob das jetzt ein Vortragen im Sinne eines Vortrages ist, nicht? Oder im Grunde im Sinne eines Hörspieles ein Hintergrund bilden soll. Das ist als Gestaltung anders gesehen und sowas. Aber das macht das dann gerade deutlich, nicht? Das dann mhm. also, Und wäre dieser kleine Nebenkonflikt nicht gewesen? hätte man diese diese Mehrdeutigkeit der Situation gar nicht erfassen können. So, Also wenig wenig Regeln mhm. ist gut. Ich habe auch ein Beispiel hier in Lüneburg. Der der, der, der Jens vom, vom Mondmann, der hatte auch fluffig, war immer das Wort, fluffig. Lassen wir mal nicht so viel regeln. Regeln streng an, will keiner. <lacht> ja, vor allem, man muss sich da, ja auch, da muss man ja auch darauf aufpassen, dass sie eingehalten werden und verstanden werden und angewendet werden und so. Und ich finde das ganz gut, wenn es keine Regeln gibt. Aber trotz alledem sind wir wahrscheinlich doch irgendwelchen äh, Maßgaben gefolgt. Ich nenne das jetzt einfach mal Ideologien. Und ich glaube, die hat jeder. Und da sind wir schön drum gekreist. Also die Ideologien haben wir nicht... Ähm, explizit angesprochen äh, und ähm, also das denke ich schon, oder welche Idee jeder Einzelne damit äh, vielleicht auch verfolgt oder welche Motivation oder Intention oder so, da haben wir uns ziemlich bedeckt gehalten. Aber könnte man das, genau, dann wäre eben die Frage, könnte man das eben im selben Sinne angehen, nicht? dass also die diese äh, teilweise krass auseinanderdriffenden äh, Grundeinstellungen, Philosophien und so weiter äh, sich doch in einer gewissen Weise, äh, dass man die in Berührung bringt oder so. Das wäre ja, ich weiß nicht, ja, ob das gefährlich ist in dem Sinne, dass man dann äh, per se äh, dann das Ganze explosiv macht. So weiter. Keine Ahnung. Also ähm, Ich muss jetzt mal eine Verständnisfrage. Ähm, meinst du, wir hätten extrem verschiedene philosophische Ansätze, Andreas? Nicht in dem Sinne, dass ich dem Hegel folge und also du unverschämterweise dem Nietzsche. Also, ne? So, ne? In dem Sinne, dass also das von künstlerischen Grundeinstellungen, also wie sich die ja im Chat also viel deutlicher zeigen, also wenn man Godot und äh, äh, Günther, Günther? Godot und Günther in, in einer heftigen und sehr produktiven äh, Auseinandersetzung findet. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So, das, schriftlich ist das ja sozusagen verlangsamt, das ist äh, mm -hmm. äh, formeller, nicht? da äh, fliegen vielleicht Funken, aber äh, nicht äh, sozusagen böseste Worte, nicht, oh, die kann man dann anders abfedern, wenn sie geschrieben sind, <lacht> vielleicht so. Die, aber das, du das meinst, um das könnten haben, wir haben, produktiver schlecht. machen, wenn das expliziter ausgetragen wird. Ja, wäre. vorhin euch beide. Ihr äh, hattet, das ja. war jetzt schon also am Anfang von diesen, dieser äh, Stunde Aufnahme, war mhm. das schon äh, ziemlich äh, abge, abgemildert. Nicht? Aber da hattet ihr schon, also ziemlich krass, ne? also jetzt äh, nicht böse, aber krass, mhm. äh, andere äh, Denkrichtung. Fand ich auch ganz spannend, und ja. Das mhm. war spannend, nicht? das mhm. fand ich das spannend, das war auch äh, klärungsbedürftig und mhm. äh, fand ich, äh, ich habe total gebannt äh, zugehört. Nicht? Das war mhm. So. Mhm. Ich denke, das ist wirklich auch eine Entwicklung, ähm, ja wo ich hoffen würde, dass wenn wir weitermachen, dass das ähm, dann mehr auch noch in diese Richtung geht. Ne? Ich hatte ja so die, die, äh, das Gefühl, dass es eine Sommerpause gibt. Jetzt hatte Birgit letztens gesagt, dass also, ach, warum machen wir doch einfach weiter? So. Man muss ja sowieso Und, äh, zu Hause bleiben so genau also gut gegen Langeweile ist es auch und äh, ja von daher dann äh, das äh, wäre auch möglich also wäre ich auch zu in der Lage und bereit und ähm, von von daher äh, glaube ich dass man das was wir jetzt hier angefangen haben dass man das dann weiterführt und äh, guckt wer sich dann äh, wieder noch reinschaltet und meldet und äh, so in diese in diesen Denk Denkfluss und die mit mit hineingenommen werden kann finde ich auch äh, finde ich auch spannend dass man das macht und bis mit hin zu den dass man sich überlegt was ist das eigentlich für eine Entwicklung die jetzt gerade stattfindet nicht? das finde ich gibt immer wieder so eine mit Meta ebene so und äh, ich weiß jetzt nicht Birgit möchte die, die, die Anlauframpe sozusagen wegnehmen, sodass man sofort aufs Plateau springen muss. Die halbe äh, Stunde. Die halbe Stunde. Okay, die halbe Stunde. Hm. Und heute wäre sie ja auch nicht nötig gewesen. Hm. Da äh, glaube ich, auch ein Teil davon, wenn es mehrere sind, die äh, sich finden müssen. So. Aber so jetzt wäre es auch von vornherein so gegangen. Es ja. ist nur, also wir wollten ja eben dann auch so ein bisschen äh, einen Ausgleich hinkriegen mit den Beiträgen, dass jeder, der was möchte, dann auch die Möglichkeit kriegt. Ne? Wenn aber in dem Vorspann nur die Hälfte teilnehmen, dann äh, gehen wir ins Gespräch rein, haben wieder die gleiche Situation. Das klingt ja. dann überhaupt nicht. Ja, genau. Also, also dann, lassen wir es weg. Ja. Und nochmal sagen, erstmal Probe halt mal, lassen wir es weg. Hm. und wieder 7 Uhr ping-pong und dann anfangen, meinetwegen, genau. Ich gucke mal eben durch die äh, Agenda, Technik. Mal noch mal nochmal was also, jetzt, Entschuldigung. Der, ja, macht nichts, nee. äh, nochmal zurück zu dem Punkt, ähm, ob wir jetzt auf ein anderes, auf, auf ein anderes Ding da ähm, umspringen sollen, ähm, also ich die Videoaufzeichnung soll, fällt mir jetzt gerade ein, äh, die Videoaufzeichnung soll noch besser sein auf Zoom. Also diese Aufzeichnungsmöglichkeiten, Ach, ja. das ist ja hier bei ähm, Skype so, dass die Bilder, das macht ja das Skype-Programm irgendwie automatisch, dass es diese Bilder so zusammenpuzzelt. Ja, ja. Und ähm, dadurch werden die Bilder ja unterschiedlich gewichtet. Also entweder mm, sind die, Antie, mm. die Vordergrund, das sind meistens immer vier, die anderen sind als kleine Pünktchen da unten oder oben oder wo auch immer. Und bei äh, Zoom ist es so, wenn mehrere da sind, die werden gleichberechtigt gezeigt. Das heißt, mhm. äh, alle werden wirklich nebeneinander ähm, gezeigt und alle alles dargestellt. Und das ist schöner. Ich hatte so was gleichberechtigtes. Aber mhm. das ist äh, ja. Aber da das ja Gott sei Dank auch immer wechselt von Video zu Video, ist es dann auch wieder nicht so so ein Punkt, ne? Also in dem einen Video sind dann die einen mehr und im anderen die anderen und dann ist es auch wieder gut. Also okay, ja, aber die Qualität, der eigentlichen, also die visuelle, retinale, Pixel erkennbare ah, ja. Qualität, ja. Die, wie Aha. ich ausdrücken soll. Ich bin ja keine Technikerin, von der weiß ja. ich wahrscheinlich ja. Pixel Also die, die Auflösung. Ja, ja die Pixel sind stärker, ja. also die Aha. Auflösung ist wahrscheinlich stärker ja. und besser, ja. Ja, ja. Also ja, gut, also Tendenz bei mir ist, mich stört der Chat irgendwie, aber eigentlich mehr, ähm, das ist eigentlich was, wenn, also das ist gut, man kann es korrigieren, wenn man irgendwas korrigieren will, aber wie das so un untereinander steht, das, äh, gut, da habe ich mich jetzt auch schon ein bisschen drauf eingestellt. Äh, wenn ich ein Bild zum Beispiel poste im Chat, im Skype-Chat jetzt, ja. ne? ähm, dass ich das halt, das muss ich dann hinterher machen, sonst setzt er das davor. Und ich will aber eigentlich immer vorher sagen, um was es geht und dann irgendwas noch zeigen, ja? wenn ich was zeigen will. Ähm, das, das, das kann man dann, dann, damit kann man eigentlich auch noch umgehen. Ich finde den halt nicht so toll, den Chat. Ja gut, ähm, liegt aber mehr daran, eigentlich, wenn wir alle da regelmäßiger hingingen und mehr Bezug nehmen würden, dann fände ich das schöner, aber das hat jetzt mit dem, mit dem Chat nichts zu tun, mit dem Instrument hat das nichts zu tun und ähm, es ist halt so, wie es ist. So. Ähm, insofern bin ich eher zurückhaltend jetzt an der Technik noch viel zu machen ähm, und eher zu versuchen ähm, so auf der Ebene, dass wir mehr zuhören vielleicht ein bisschen äh, also mehr auf der Ebene äh, Also uns finden einfach noch weiter. Also so, so. Sachen wie wie auch was wir vorhin besprochen haben, also eher, nochmal eine Konfrontation, dass die sich deutlicher zeigt oder solche Sachen. Also ich finde den Prozess äh, immer noch wichtiger als jetzt diesen, diese technischen Spirenzchen, sage ich jetzt mal. Es sei denn, wir wollten tendenziell äh, mehr so mehr performatives umsetzen, also Action irgendwie, dann, aber nur wegen diesem, also einer grünen Wand oder, ähm also dass dann hinter mir auch noch was flimmert, also wenn ich mir vorstelle, da nehmen jetzt sechs Leute teil und bei jedem flimmert dann noch irgendwas im Hintergrund und dann haben wir auch noch den Chat, ja. Also ich finde, das ist einfach too much. Mhm. Das kommt der Sache irgendwie nicht entgegen. Ja, das ist auch noch was, was wir überhaupt nicht äh, äh, besprochen haben, was so einzelne Gütekriterien, nenne ich das jetzt mal, oder irgendwie weiß ich nicht, wie ich das sonst nennen sollte, nach denen so Bewertungen vorgenommen werden. Ja. Ich sehe übrigens, eine Stunde ist vorbei. Das wäre ja. bestimmt der Andreas ist schon nochmal. weg. Ich sehe den nicht mehr. Ja, er ist schon weg. Ich glaube, ja. der ist aber ähm, das bestimmt abgestürzt. Der ist nicht einfach okay. so gegangen. Gut, ja. das war jetzt der allerletzte kunsttalk Talk. <lacht> so Session 31.3. Dritter. Ja, damit beenden wir das jetzt mal, ne? Wir beenden das mal und, und vielleicht geht es weiter irgendwie genauso oder anders. Man weiß. Genau. Es, man weiß. Es. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.